stellt euch immer wieder die Frage, ob ihr etwas loslassen könnt ohne traurig zu sein oder ob euch das noch nicht möglich ist. Durch diese Erkenntnis habt ihr jetzt die große Chance, bewusst eure bindende Lebensausrichtung in die Loslösung zu steuern, indem ihr euch vornehmt, eurem Hobby zwar gerne nachzugehen, so wie es euch Spaß macht, doch ihr euch im Hinterkopf programmiert habt, einmal alles stehen zu lassen was die Welt hervorgebracht hat. Gelingt euch dies schon auf Erden, dann werdet ihr viel Freude in den jenseitigen lichtreichen Bereichen haben, weil ihr in eurem seelischen Bewusstsein keine starken Magnetfelder mehr zu dieser Welt hattet und die Erde euch nicht mehr anziehen konnte. Das heißt, ihr konntet euch leicht ohne umzuschauen von dieser Erde lösen und den Höheflug mit den himmlischen Wesen in lichte kosmische Bereiche machen. Der Gottesgeist lädt euch dazu herzlich ein. Vielleicht versteht ihr nun besser, was eine magnetische Bindung ist und spürt von innen, ob ihr zu dieser Welt noch starke magnetische Anziehungen habt. Wenn nicht, dann seid ihr schon über dem Berg und werdet euch nach dem Erdenleben nicht mehr zu dieser Welt und zu den von Gottesgeist aufgezählten Bindungen umdrehen wollen. Das wünschen euch die himmlischen Wesen sehr. Wisset, ihr inneren Menschen, die Erdgebundenheit einer Seele kommt dadurch zustande, dass sie alle Speicherungen des menschlichen Lebens automatisch mitspeichert. Sie nimmt alle gewohnten Lebensweisen ihres Menschen, seine Charakterzüge und die tägliche Ausrichtung auf jegliche weltliche Gegebenheiten auf. Nun gibt der Gottesgeist ein weiteres Beispiel aus dem Leben eines gläubigen Menschen, damit ihr besser versteht was eine magnetische Bindung ist, ein Mensch fühlt sich von einer mehr oder weniger großen Glaubensgemeinschaft stark angezogen und geht regelmäßig dorthin um mit seinen Glaubensangehörigen Messen, Rituale oder traditionelle Feste gemeinschaftlich zu pflegen. Seine Gewohnheiten und was er dabei erlebte überträgt er automatisch seiner Seele als Speicherung. Diese energetischen religiösen Speicherungen in der Seele sind ein starker Magnet zum Energiefeld der Glaubensgemeinschaft in der Erdatmosphäre und im erdgebundenen Jenseits. Das bedeutet, wer so ausgerichtet mit seiner Seele ins Jenseits hinübergeht er hat keine andere magnetische Anziehung als die menschliche, deswegen bleibt er erdgebunden. Dies wird euch vielleicht jetzt logisch erscheinen. Wer schon vom kosmischen Anziehungsgesetz der Gleichheit gehört hat, wobei sich Gleiches anzieht und Ungleiches abstößt, und in seinem Leben damit Erfahrungen sammeln konnte, der versteht, was euch der Gottesgeist mit seiner Schilderung über die Erdgebundenheit der Seelen vermitteln will. Stark vom religiösen Wissen einer Glaubensgemeinschaft geprägte Seelen haben es sehr schwer, sich von ihren irdischen religiösen Speicherungen und Gewohnheiten zu lösen, weil sie immer noch mit ihnen lieb bzw. diese anziehend finden. Deshalb gehen so ausgerichtete erdgebundene Seelen, die auch im Jenseits durch religiöse Führer betreut und beraten werden, auf deren Anweisung, angeblich nach dem göttlichen Willen wieder zurück in diese Welt und die Wiedergeburten hören bei ihnen nicht auf. Die irreführenden religiösen Lehrinformationen der Glaubensführer verursachen, dass das himmlische Bewusstsein des Wesens mit unrealen Speicherungen völlig überdeckt wird, und die Folge davon ist, dass die Seele in der Sterbephase ihres Menschen nichts anderes weiß als sich wiederum mit Fragen und umhelfenden Beistand an die jenseitigen religiösen Führer zu wenden. Religiös gebundene sind schon lange auf religiöse Führer ausgerichtet, da sie aus Bequemlichkeit oder Unwissenheit noch nicht den selbstständigen Weg zu Gott gefunden haben. Sie haben schon lange die Führung für ihr diesseitiges und jenseitiges Leben anderen überlassen. Diese Führerwesen, geistliche, verbreiten immer bewusst oder unbewusst ihr religiöses Speicherpotenzial und betäuben und verwirren damit ahnungslose geistig unwissende jenseitige Wesen, aber auch die inkarnierten gottgläubigen Menschen, die aus himmlischer Sicht ihnen schon lange hörig sind. Ihnen vertrauen sie aufs Wort und die Folge davon war und ist immer noch, dass sie nach dem Ableben im erdgebundenen Jenseits von den Glaubensführern und ihren hörigen Dienern oder religiösen Angehörigen abgeholt werden, und dieses Geschehen setzt sich unverändert weiter fort. Und weil das im erdgebundenen Jenseits mit den gebundenen gutmütigen religiösen Seelen immer wieder so stattfindet, kommen sie keinen Schritt dem himmlischen Leben näher. Um sie von ihrem Irrglauben und den negativen, unrealen Speicherungen aus dieser Welt zu befreien, die mit dem himmlischen Leben nichts gemeinsam haben, weil sie noch aus dem früheren erhobenen, personenbezogenen Leben stammen, wo eine erwählte besondere Person angebetet und ihr gehuldigt bzw. sie höher gestellt wird, wäre es aus himmlischer Sicht notwendig, zuerst einmal an sie heranzukommen. Einerseits lassen sie das aus Furcht vor den höhergestellten geistlichen Führern und ihren Glaubensgeschwistern nicht zu, die sie bisher stark beeinflussten. Andererseits verhindern dies die angeblich von Gott befugten Glaubensvermittler, die den Seelen auf vielerlei Art schmeicheln und sie so an sich binden. Sollte sich einmal eine gottgläubige Seele von ihrer Glaubensgemeinschaft lösen wollen, schalten sie sich sofort ein und drohen ihr mit der Gottesstrafe. Diese haben sie vor langer irdischer Zeit in ihre Lehre als Abschreckungsmittel für religiöse Abweichler zur Bindung an ihre Glaubensgemeinschaft aufgenommen und diese Drohung benutzen sie auch heute noch. Wahrlich, wenn die religiös gebundenen Menschen und so gearteten jenseitigen Seelen über das himmlische Lebensprinzip genau aufgeklärt wären und wüssten, dass es im himmlischen Leben keine höher gestellten Wesen gibt und dieses unpersönlich stattfindet und Gott nie Wesen beauftragt und eingesetzt hat, um andere gefallene Wesen ins Himmelreich zu führen, dann müsste ihnen endlich der erlösende Lichtfunke aufgehen. Leider geschieht das viel zu selten, weil die gläubigen Menschen und jenseitigen gebundenen Seelen keine Möglichkeit erhalten mit uns himmlischen Wesen sichtbar zu kommunizieren. Schon seit Beginn der Einverleibung einer Seele die ihre Eltern bewusst nach der Religionsgemeinschaft ausgewählt hat, weil sie in den jenseitigen Bereichen an diese gebunden war, begleitet den Menschen und seine Seele auf Erden ein vertrautes jenseitiges Wesen aus ihrer Religionsgemeinschaft als Schutzwesen. Es handelt sich ebenfalls um ein Wesen, dass sich einmal auf der Suche nach Gott und einem höheren jenseitigen Leben durch viele Informations- und Wissensspeicherungen an diese Lehre und an die Glaubensgemeinschaft gebunden hat und nun dieser hörig ist. Es begleitet angeblich als Diener Gottes seinen Schützling auf Erden bis zum Sterben und glaubt den führenden Geistlichen, die ihm diese Aufgabe angeblich auf Geheiß Gottes zugewiesen haben. Das unreine Schutzwesen empfindet seine Aufgabe als ein Geschenk Gottes doch wenn es wüsste, dass es irregeführt wurde, dann würde es sich schleunigst von der Glaubensgemeinschaft und seinen Führern verabschieden und um direkte Hilfe bei Gott in seinem Inneren suchen. Doch das geschieht leider nicht, weil es sich durch seine Aufgabe geehrt fühlt und fest annimmt, dass es Gott einmal mit der Aufnahme ins Himmelreich beschenken wird, da es nichts anderes weiß. In Wirklichkeit ist die Anziehung ins Himmelreich nur dann möglich wenn sich die Seele von allen weltlichen und jenseitigen Ungesetzmäßigkeiten mit der Hilfe Gottes durch selbstständige Erkenntnis und herzliche Reue befreit. Nur rein und edel kann sie von den himmlischen Welten angezogen werden. Das wissen leider unaufgeklärte Menschen und jenseitige Wesen, die Gott im Herzen lieben, noch nicht und gehen deshalb schmerzliche Umwege, die viele Äonen kosmischer Zeitrechnung dauern. Darum begleiten in der Sterbephase den religiös gebundenen Menschen und seine Seele unsichtbar auch religiös Gleichgesinnte, die mit unschönen Wesenszügen aus dieser personenbezogenen Welt noch sehr belastet sind. Sie proben nachts mit der Seele den Austritt aus dem physischen Körper. Dieser Vorgang vollzieht sich unter dem Ausschluss himmlischer Wesen, weil die geistlichen Führer einer Religionsgemeinschaft, die selbst ernannten Diener Gottes bzw. selbst erhöhten Wesen, dies nicht wünschen. Sie halten uneinsichtig daran fest, allein nur die Befugnis zu besitzen, einem Angehörigen ihrer Glaubensgemeinschaft in der Sterbephase zu helfen. Sie haben durch viele Inkarnationen beste Kenntnisse und Erfahrungen vom menschlichen Leben aufgenommen und wurden von erdgebundenen Geistlichen eingewiesen. Wie man vom erdgebundenen Jenseits aus einem Menschen und seiner Seele ihrer religiösen Ausrichtung den schützenden Beistand gewährt und wie man einer Seele vom Jenseits ins Diesseits zur Einverleibung und aus dem physischen Körper wieder ins Jenseits verhilft. Nun, der Gottesgeist kann nichts dagegen machen, weil er den freien Willen einer Seele immer beachtet und ihr deshalb die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft nicht verwehren bzw. die Bindung nicht lösen darf. Erst wenn die Seele durch einen Geistesblitz erwacht und beginnt die Richtigkeit der Lehre anzuzweifeln, ahnt sie immer mehr, wem sie schon lange hörig war und weshalb sie viele Äonen kosmischer Zeit verloren hat und wodurch ihr viele Energien abgenommen wurden. Erst dann ruft sie verzweifelt und bittend nach Gott in ihrem seelischen Herzen. Dann erst ist es Gott möglich, die unfreie Seele im Jenseits zu beraten und nach ihrem freien Willen aus der Gebundenheit einer religiösen Gemeinschaft zu befreien. Die Befreiung einer jenseitigen religiös gebundenen Seele zieht sich lange hin, weil sie vom Gottesgeist genau wissen möchte, weshalb sie irregeführt wurde, und das möchte sie richtig verstehen und einordnen. Deshalb fragt sie immer wieder bei ihm nach weil sie misstrauisch ihre alten religiösen Speicherungen aus ihrem momentanen seelischen Bewusstsein immer wieder hervorholt und es mit dem neuen Wissen vergleicht, das sie von Gott direkt aus ihrem Inneren oder indirekt über himmlische Wesen erhält. Manchmal kann es eine religiös gebundene Seele nicht fassen, dass sie von wissensbegabten Menschen und gleichartigen jenseitigen Wesen, die mit immensem religiösen Verstand des Wissens ausgestattet sind, so weit vom inneren Licht Gottes weggeführt werden konnte. Sie ist entsetzt und schreit ihren Frust und ihr Herzensleid denen zu, die sie lange in den religiösen Kerker eingesperrt hatten, aus dem sie selbstständig ohne die innere Hilfe Gottes und der reinen Lichtwesen nicht herausgefunden hätte. Manchmal aber klagen so widerspenstige Seelen Gott und die himmlischen Wesen an, weil ihrer Meinung nach Gott sie angeblich lange im Stich gelassen hätte. Sie sind noch fälschlich der festen Ansicht, Gott wäre der Herrscher des Universums und er müsste gewaltsam in ihr seelisches oder menschliches Bewusstsein mit Informationen eindringen können, wenn sie einen falschen Rückweg ins Himmelreich eingeschlagen haben. Wahrlich, da täuschen sie sich durch ihre falsche Vorstellung vom himmlischen Leben und über Gott, den freien universellen, unpersönlichen Liebegeist, sehr. Sie sind erzuernt, wenn sie dann erfahren dass sie tatsächlich in aller Ewigkeit freie universelle Wesen sind und deswegen für ihr irdisches und auch das jenseitige Leben selbst verantwortlich sind. Sie können es nicht fassen, dass nicht Gott sie aufforderte ihr Leben den Geistlichen zu überlassen und diesen auch nicht die Vollmacht gab, sie immer aufs Neue mit religiösem Wissen zu füttern und sie danach zu steuern. Ihr inneren Menschen, könnt ihr einigermaßen die jenseitige Tragik der Verirrten, religiös gebundenen Seelen erfassen, dann fühlt ihr jetzt bei der Schilderung des Gottesgeistes ihr Leid in euch mit. Sie sind lange unwissend über das himmlische Leben und über den allesliebenden, sich selbstlos verschenkenden, genialen und persönlichen Liebegeist in der himmlischen Urzentralsonne gehalten und falsch belehrt worden, deshalb können sie sich das freie Leben der himmlischen Wesen nicht mehr vorstellen. Durch die Überlagerung mit falschen Informationen in ihrem seelischen Bewusstsein können sie nicht auf Anhieb umdenken. Dafür hat der Gottesgeist viel Verständnis. Doch ihr sagt euch in eurem irdischen Leben schon im Voraus, was es für Folgen hat, wenn der Mensch durch viele Glaubensspeicherungen seine Seele in die falsche Lebensrichtung gelenkt hat, wovon sie sich im Jenseits nur schwer befreien kann. Wahrlich! Im unteren lichtarmen Fallsein führen geistig Blinde ebenso gleichgeartete Wesen, die sie mit unrealem Wissen an sich binden und blind halten. Das wird noch so lange geschehen, bis sie aus ihrem geistigen Schlaf durch ein äußeres Ereignis oder Geistesblitze aus ihrem geistig stehen gebliebenen Bewusstsein erwachen. Bis dahin können noch viele jenseitige Äonen vergehen, und es kann die kosmische Zeit schon so weit vorangeschritten sein, dass es diese Erde nicht mehr gibt. Es wäre möglich, dass die Erde mit dem gesamten Sonnensystem bereits magnetisch durch ein sogenanntes Schwarzes Loch, eine kosmische Umwandlungsstation, in das feinstoffliche Leben hineingeschleust worden ist und es eine vollmaterielle Erde nicht mehr gibt, worauf Menschen wohnen können. Das heißt, es könnte die kosmische Uhr so weit vorangeschritten sein, dass es die Erde nur noch im feinstofflichen Zustand einer viel schwingungshöheren Lichtebene des Fallseins gibt, wo sie eine neue, aber auch nur vorübergehende Position eingenommen hat. Die Anziehung dorthin können dann religiös stark gebundene jenseitige Wesen nicht mehr erreichen, weil sie zu niedrig schwingen. Ihnen bleibt dann nur noch übrig, sich auf einen geistigen lichtarmen Planeten zu begeben, wo gleichgesinnte Wesen leben, die wiederum einer bestimmten Glaubensrichtung unbeirrt nachgehen, ohne zu ahnen, was mit ihnen tatsächlich geschieht und wo sie sich noch außerhalb des himmlischen Seins aufhalten. Wahrlich, in den jenseitigen Bereichen kann es unendlich lange dauern, bis eine religiös gebundene Seele endlich merkt, wem sie auf den Leim gegangen ist. Das ist kein Märchen aus eurer Welt, sondern die kosmische Tatsache für die Seelen, die nichts dazulernen und auch nicht umdenken wollen, die immer noch glauben, dass Gott eine herrschende Person irgendwo im Kosmos sei und man sie als Gestalt anbeten müsste. Wenn sie aber einmal zu hören bekämen dass das unpersönliche himmlische Leben ohne Führerwesen störungsfrei und bestens geregelt abläuft, dann müssten in Ihnen verständlicherweise viele Fragen aufkommen, wie das nur möglich sein kann. Leider kennen Sie nur das Lebensprinzip dieser Welt mit geschulten Führern und Herrschern, die bestimmen, was Menschen zu tun haben, und deshalb glauben Sie fälschlich, dass ohne diese das Leben nicht funktionieren würde. Wahrlich. Wenn ein suchender Mensch nach der ewigen Lebenswahrheit fragt, das Tat der Künder vor vielen Jahren, wie das himmlische Leben der reinen Wesen ohne Führer funktioniert, dann öffnen sich in ihm erst die geistigen Pforten, indem die Seele diesbezüglich nachts beim Gottesgeist anfragt und dann auch neue Informationen erhält. Diese übermittelt sie ihrem Menschen tröpfchenweise ins Oberbewusstsein, wenn er sich in der Stille befindet und die eigene Gedankenstelle hat. Durch tiefgreifende Überlegungen mit Hilfe seiner Seele und dem Gottesgeist gelang es ihm, dem Künder, in mehreren Jahren ein erweitertes Bild vom himmlischen Leben zu erhalten. Er hatte und hat den Vorteil, durch das innere Wort geistig schneller zu reifen und konnte deshalb das unpersönliche himmlische Leben besser einordnen. Erst dann erhielt er vom Gottesgeist umfangreichere Beschreibungen vom unpersönlichen himmlischen Leben. Und dies nimmt bei ihm bis jetzt kein Ende, weil sein seelisches Bewusstsein nachts immer neue Informationen vom Gottesgeist dazu erhält. Diese kommen dann eines Tages bei der göttlichen Inspiration im menschlichen Oberbewusstsein an und manifestieren sich in Bildern zum weitsichtigeren Verstehen. Wahrlich, innere Menschen sollten immer für ein höheres geistiges Wissen aufgeschlossen sein, damit sie das ewig existierende Leben im Jenseits immer besser einordnen können. Aus einer höheren Sicht kann man das irdische Leben viel besser betrachten und man erkennt dann auf einmal genauer, was in dieser Welt wirklich geschieht, wofür man früher noch blind war, weil man die geistige Übersicht noch nicht hatte. Sucht immer mehr das lichtreiche bzw. hochschwingende Wort Gottes mit umfangreichen Wissensübermittlungen und Erklärungen vom Diesseits und Jenseits, dann erhaltet ihr ein größeres geistiges Verständnis für die Dinge des kosmischen Lebens das auch ewiglich das eure ist. Die Seele gibt sich erst dann mit eurer Suche zufrieden, wenn ihr an eine ziemlich reine himmlische Quelle über einen religionsfreien Künder gekommen seid, durch die euch der Gottesgeist vom unpersönlichen himmlischen Leben der reinen Wesen einzelne Facetten übermittelt. Dadurch habt ihr die große Chance, eure offenen Fragen durch die himmlischen Liebetröpfchen aus der Lebensquelle Gott annähernd beantwortet zu bekommen. Und wer herzlich gerne mit seiner Seele auf dem himmlischen Rückweg vorankommen möchte, der sollte bewusst sein aufgenommenes Wissen von den feinen und herzlichen, aber auch freien himmlischen Lebensweisen nach und nach umsetzen und seine noch nicht erkannten ungesetzmäßigen Charakterzüge mit der zweipoligen Kraft Gottes aus dem seelischen Herzen intensiver beleuchten. Dann erst erhält der auf Gott ausgerichtete Mensch die Überzeugung, dass Gott in ihm lebt und ihm sehr nahe ist. Und er erkennt deutlich, wie weit er vom unpersönlichen freien himmlischen Lebensprinzip entfernt war und noch ist. Dann gibt es vielleicht kein Halten mehr für ihn, den Rückweg ins Himmelreich ohne eine religiöse Zugehörigkeit vollkommen frei zu beschreiten. Und am Sterbebett wird bei ihm im menschlichen Kleide kein geistlicher einer Religionsgemeinschaft mehr anwesend sein und auch nicht jenseitige gebundene Seelen herumstehen, die eure Seele unterweisen wollen wohin sie nach dem Ableben ihres Menschen mit ihnen gehen soll. Diese bekommt sie nicht mehr zu sehen, weil sie dann reine himmlische Wesen herzlich und sanft ins Jenseits begleiten werden, so sie in der Sterbephase ihres Menschen nach Gott und ihnen ruft. Wollt ihr in eurer Sterbephase himmlische Lichthelfer zur Seite haben, dann beeilt euch, euch von allen religiösen Bindungen zu lösen, indem ihr jetzt schon beginnt geistig umzudenken. Doch das Umdenken auf der Verstandesebene ist nicht gemeint, sondern das aus eurem Inneren, dem seelischen Wesenskern, dem pulsierenden Herzen der Seele. Bei euren herzlichen Bemühungen Gott näher zu kommen durch euer Umdenken, durch die Erkenntnis eurer Fehler und Schwächen und die stetige Veränderung zu positiven bzw. gesetzmäßigen himmlischen Wesenszügen und Verhalten, wird euer seelischer Wesenkern immer mehr mit zweipoligen göttlichen Energien erleuchtet. Dafür werdet ihr mit göttlichen Energien belohnt, weil ihr euch mit eurer Seele in der Gottesnähe aufhaltet. Dann kann sie nachts mit der göttlichen Hilfe alles vorbereiten, damit ihr am Tage mit göttlichen Kräften gut versorgt seid und die Energie ausreicht, damit es euch gelingt, erfolgreich Schritt für Schritt etwas mehr geistig umzudenken. Der Gottesgeist beschreibt diesen Umdenkvorgang eines inneren Menschen auf dem Rückweg ins Himmelreich folgendermaßen. Es ist das langsame Vortasten in den inneren himmlischen Liebestrom zweipoliger Energien, die aus dem Wesenskern der Seele fließen und nicht versiegen, so der Mensch herzlich ausgerichtet lebt. Und wenn der Mensch sein Leben weitgehend mit der göttlichen Hilfe ordnet und dadurch höher mit seiner Seele schwingt und herzliche Gedanken und Empfindungen zu Gott und der Natur hat und sich herzlich zu Menschen verhält, spürt er einmal freudig die Gottnähe in sich die sich durch ein warmes Rieseln der göttlichen Liebekräfte über seinem Haupt bemerkbar macht. Die Liebekräfte fließen dann vom oberen Kopfbereich bis zu seinen Fußsohlen, und das geschieht deshalb, weil die göttlichen Energien verstärkt in seine Seele fließen. Durch seine herzliche Lebensausrichtung und die stetige Ausrichtung auf das innere göttliche Leben werden die sieben Zentren seiner Seele angekurbelt, vermehrte Lichtkräfte aus dem Wesenkern anzuziehen um einen regeninwendigen Kreislauf der Energien zu erzeugen. Davon profitiert der Zellenstaat des Menschen sehr bzw. ihm werden ergiebige Kräfte aus seiner Seele für den Tagesablauf übertragen. Wenn dies öfter geschieht, dann erfährt der Mensch die vollkommene Lichtumhüllung durch seine Seele und fühlt sich dabei glückselig. Wollt ihr einmal so weit kommen, dann beeilt euch mit dem Umdenken ins lichtvolle Leben der reinen himmlischen Wesen. Dieses verheißungsvolle Glückseliger Ereignis erlebt der Mensch aber nur dann, wenn er beständig durch die Verwirklichung himmlischer Lebensweisen seine Seele in höherer Schwingung halten kann. Wisset, ihr inneren Menschen, edle himmlische Lebensweisen können im menschlichen Leben nur dann einigermaßen umgesetzt werden, wenn sich der Mensch täglich beständig auf die göttlichen Kräfte im Herzensgebet ausrichtet und es seiner Seele dadurch möglich wird, ihre Energie auszudehnen und zeitweise über ihren Menschen zu stülpen. Dann hat sie in der Stille die gute Möglichkeit, ihn über ihre feinen Impulse nach den göttlichen Eingebungen weitsichtig zu weisen. Das wäre im irdischen Leben das ersehnte Ziel eines auf Gott ausgerichteten Menschen und seiner Seele, die sich vorgenommen haben auf dem kürzesten geistigen Weg ins Himmelreich zu wandern. Bitte seid nicht traurig! Wenn ihr im Moment noch weit entfernt von den geistigen Geschehen eines erleuchteten Menschen seid und das glückselige Wehen der Liebekräfte Gottes noch nicht wahrnehmen könnt. Doch einmal kommt der kosmische Augenblick, vielleicht noch im Diesseits, und wenn nicht, dann für eure Seele in den jenseitigen Bereichen, in der anfangs noch euer menschliches Bewusstsein weiterlebt. Jeder Selbstüberwindungsschritt, um einen erkannten Fehler bzw. einen unschönen Charakterzug abzustellen, der meistens euch und anderen Unannehmlichkeiten brachte, wird vom Gottesgeist mit zusätzlichen Kräften belohnt. Durch euer herzliches Bereuen und der Veränderung eines Schattens aus dieser Welt wurde eure Seele viel freier und deswegen kann ein Partikel ihres Lichtkörpers mehr Leuchten und vermehrte Energien aus dem Wesenslebenskern, also von Gott, anziehen. Das bedeutet, euch werden nachts von eurer Seele vermehrte Tagesenergien übertragen und ihr fühlt euch deshalb besser und könnt euren Aufgaben und Pflichten energiestärker nachgehen. Wahrlich, es lohnt sich geistig zu wachsen bzw. innerlich lichtvoller zu werden und den inneren Weg ins Himmelreich ernsthaft und mit offenem Herzen zu beschreiten. Nun beschenkt euch der Gottesgeist mit einem weiteren Beispiel, einem von vielen aus dem Leben damit ihr einen größeren Überblick über die sichtbaren und unsichtbaren Zusammenhänge erhaltet und manche dahin tierende Menschen und ihre Seelen besser verstehen könnt. Wahrlich, es ist vielleicht für euch innere Menschen unverständlich, weshalb die Seele eines energielosen gläubigen Menschen der schon ein hohes Alter erreicht hat und schon länger mit mehreren Krankheiten und Schmerzen dahin vegetiert und auf fremde Hilfe angewiesen ist und auch aus medizinischer Sicht keine Besserung ihrer Leiden zu erwarten hat, diesen unerträglichen Zustand ihres physischen Körpers mit der göttlichen Hilfe nicht beenden kann. Warum diese Tragik im menschlichen Leben immer wieder stattfindet, schildert euch nun der Gottesgeist mit einem weiteren Beispiel aus unzähligen es hat sich eine alte hilfsbedürftige Frau über viele Jahre an ein Familienmitglied – Tochter – jüngeren Jahrgangs sehr gewöhnt, mit der sie täglich zusammenlebte und viele Gespräche führte. Sie spielten gerne manches Gesellschaftsspiel miteinander und die Mutter wurde fürsorglich betreut. So entstand durch energetische Speicherungen im menschlichen und seelischen Bewusstsein zueinander ein unsichtbares magnetisches Band. Doch dieses Magnetband aus Lebensspeicherungen besteht nach dem Ableben der alten Mutter zu dem in der Wohnung verbliebener Tochter weiter, weil sich die ins Jenseits hinübergegangene Seele der Mutter von ihrer Tochter nicht trennen will. Das bedeutet, dass sie sich immer noch in der Wohnung aufhält und die Tochter auf Schritt und Tritt beobachtet, weil sie sehen will wie sie lebt und mit welchen Menschen sie täglich zusammenkommt. Die Seele der Mutter deren Körper schon verwest ist bzw. der sich in einzelne materielle Teilchen aufgelöst hat und die sich bereits mit dem Erdreich verbunden haben, findet von ihnen keine Ruhe für tiefgreifende Überlegungen, die sie stutzig machen könnten, weshalb sie nach dem Ableben ihres Körpers noch existiert. Obwohl sie sich aus ihrem Körper gelöst hat und ihren Leichnam bzw. leblosen Körper von Bediensteten eines Beerdigungsinstituts abholen sah, glaubt sie umnachtet, Sie würde weiterhin im physischen Körper leben. Sie kann in der Wohnung, in der sie mit der Tochter zusammenlebte, die meisten Abläufe weiterhin schauen, miterleben und akustisch registrieren. Doch sie kommt ohne Wissensinformationen, was nach dem Tod des Menschen geschieht, nicht darauf, dass sie nun ohne ihren physischen Körper im Lichtkörper lebt, bzw. ihr menschliches Bewusstsein noch in der Seele weiterlebt und ihre weltlichen Speicherungen weiter aktiv sind. Ihr früherer Mensch lebte zwar im Glauben an Gott und war einer Religion zugehörig, doch innere geistige Erfahrungen und ein Wissen über das jenseitige Leben der Seelen hatte sie nicht. Weil die Seele früher im menschlichen Körper geistig nicht erwachte, deshalb glaubt ihr momentanes seelisches Bewusstsein fälschlich, da es mit den menschlichen Speicherungen verknüpft ist, dass es noch im physischen Kleid lebt. Das kann bei einer geistig unwissenden und unbelehrbaren Seele so weit gehen, dass sie sich noch in ihrer früheren menschlichen Statur und mit ihren früheren Kleidern schaut. Das kommt davon, weil ihre menschlichen Speicherungen unverändert weiter aktiv sind. Die Hilfe des Gottesgeistes durch Lichtboten, die ihr Bilder zur Kontaktaufnahme zusenden, die sie aber wegen ihrer starken Belastung nur als einen kleinen Lichtfunken schauen kann, will sie nicht annehmen da sie die Bilder nur verschwommen schauen kann und deswegen als unreal und als momentane Bewusstseinsstörung betrachtet. Nun, die erdgebundene Seele der Mutter geht abends wie gewohnt zu Bett und steht mit den Strahlen der Sonne, welche die Wohnung erhellen, wieder auf. Nichts Wesentliches hat sich bei der geistig unwissenden und unbelehrbaren Seele verändert. Sie lebt wie ihr früherer Mensch, der vom geistigen Wissen nichts wissen wollte und alles ablehnte was ihm zum Nachdenken über den Tod hinaus hätte behilflich sein können. Die Seele wäscht sich in der Frühe und zieht sich, wie zu irdischer Zeit gewohnt, ihr früheres Kleid an. Alles ist in ihr gespeichert, deshalb zieht sie unbewusst ihre früheren menschlichen Lebensspeicherungen aus ihrem seelischen Potenzial und Bewusstsein wieder hervor, die ihr das unreale Leben im Lichtkörper ermöglichen. Sie merkt zwar, dass ihre Tochter sie unbeachtet links liegen lässt. Doch sie meint kurzsichtig, es lege daran, dass diese, die nun ein hohes Alter erreicht hat, mit ihr nicht sprechen und sie nicht beachten will, weil sie sich aus falschem Stolz verletzt und beleidigt fühlt, so wie das schon öfter in ihrer gemeinsamen Lebenszeit nach einem Streit oder einer Meinungsverschiedenheit geschah. Die erdgebundene Seele der Mutter, die weiterhin in der Wohnung der Tochter lebt, nimmt an allen Gesprächen der Tochter teil. Das heißt, sie gibt auch Kommentare von sich die manchmal ihre Tochter im physischen Kleid aufnimmt und im Gespräch weitergibt. Diese Beeinflussung von der Seele der Mutter findet unbewusst statt, weil sie den kosmischen Zusammenhang der energetischen Mitteilung bzw. den Vorgang beim Senden und Empfangen ihrer Gedanken nicht richtig versteht. Ihr werdet euch nun fragen, wieso die in der Wohnung befindliche Seele der Mutter von keinem jenseitigen, noch nicht ganz reinen Wesen über ihren Zustand aufgeklärt wird, damit sie sich von ihrer Tochter abwendet und diese endlich in Ruhe leben lässt. Doch wahrlich, so eine verstockte, eigenwillige Seele lässt keine hilfsbereiten Wesen aus höheren Lichtbereichen der Fallebenen an sich heran, geschweige denn reine himmlische Wesen. Wenn Menschen aus der unmittelbaren Umgebung die Tochter in ihrer Wohnung besuchen, dann schleichen diesen, für sie unbemerkt, auch erdgebundene Seelen nach? die auf ihrer Wellenlänge sind und sie schon lange stark beeinflussen, und dies geschieht für den Menschen unbewusst und unsichtbar. Diese erdgebundenen dunklen Seelen hinterlistiger Art schaut die in der Wohnung verbliebene Seele der Mutter nicht, weil diese eine andere Ausrichtung und Bewusstseinsschwingung haben als sie. Diese gehen den Menschen auf Schritt und Tritt nach, haben aber keine Absicht an die energielose Seele der Mutter heranzutreten und ihr womöglich klarzumachen dass sie sich nicht mehr im menschlichen Kleid befindet. Die Seele der Mutter lebt traumwandlerisch in der Wohnung und versucht, wie schon zu ihrer irdischen Zeit, auf ihre Tochter einzureden. Sie sieht ihre Tochter bereits im hohen Alter und energielos dahinvegetieren und dass sie schon auf fremde Hilfe angewiesen ist. Doch wieso das so ist, darauf kommt sie nicht, weil ihr dazu das geistige Speicherpotenzial fehlt. Sie hört ihre Tochter manchmal zu einem Besucher reden dass sie am liebsten ins Jenseits übergehen würde, weil sie nun keine Möglichkeiten mehr sieht freudig und würdig zu leben. Ab und zu spricht sie davon, ihre letzten Erdentage in einem Seniorenheim verbringen zu wollen. Hört die Seele der Mutter das von ihrer Tochter, dann kommt sie in Panikstimmung und versucht besorgt alles zu tun, damit ihre Tochter nicht vorzeitig ins Jenseits geht oder aus der Wohnung zieht, denn sie will nicht allein zurückbleiben, da sie sich vor dem Alleinsein fürchtet. Genauso, wie sie das auch zu ihrer menschlichen Zeit tat. Sie will ihre Tochter immer in ihrer Nähe haben, denn sonst fühlt sie sich nicht wohl, auch wenn die Tochter angeblich mit ihr nicht mehr reden will. Zu ihrer Lebenszeit im physischen Körper, in dem sie ein hohes Alter erreicht hat und gebrechlich war, wurde sie bis zuletzt von ihrer Tochter gepflegt. Sie ließ nicht zu, dass sich ihre Tochter nach einem Mann umschaute, und wenn sie merkte, dass dieser mit einem Bekannten intensiv redete, war sie gleich eifersüchtig auf ihn. Sie band ihre Tochter an sich und verfiel in Selbstmitleid, wenn diese einmal die Absicht äußerte ausziehen zu wollen, um selbstständig ein freies Leben zu führen. Die Mutter wollte nie zur Betreuung in ein Seniorenheim ziehen und machte ihrer Tochter öfter Vorwürfe, dass sie sie nur loswerden will, um mit einem Mann zu leben. Das versuchte sie immer mit ihrer sich selbst bemitleidenden Art zu verhindern und hatte auch Erfolg damit. Diese negative, bindende Art machte ihre Tochter sehr abhängig und sie fühlte sich bis zum Ableben für die Pflege ihrer Mutter in der Wohnung verantwortlich. Nun befindet sich die Tochter im hohen Alter und ist selbst geworden. Sie sieht ein, dass es keinen Sinn mehr hat ohne Lebensfreude weiterzuleben, denn durch die physische Energielosigkeit werden die Schmerzen immer schlimmer und die Vergesslichkeit nimmt stetig zu. Doch immer wieder rafft sie sich nach einer schlimmen Erkrankung oder Schwächephase auf. Ihre nahestehenden Bekannten und Freunde wundern sich darüber und fragen, wie es nur möglich ist, dass sie in diesem Zustand noch weiter leben kann, obwohl sie bis auf die Knochen abgemagert ist, nur noch wenig Nahrung zu sich nehmen kann und auf starke Medikamente angewiesen ist. Wahrlich, die Tochter ist selbst noch mit ihrer Seele an die dominante Mutter gebunden und diese bestimmt wann sich ihre Seele vom Körper lösen soll. Obwohl die Tochter ein gläubiger Mensch ist und ein immenses geistiges Wissen hat, schafft es ihre Seele nicht, sich in diesem unerträglichen Zustand vom Körper zu lösen, und das hat seine Gründe. Die Tochter lebte sehr verstandesbezogen und hatte die innere Nähe zu Gott in ihrem seelischen Herzen durch die nicht gelebte Herzlichkeit nicht aktiviert. Darum ist es ihrer Seele nicht möglich sich aufrichtig und herzlich an Gott in ihrem Herzen zu wenden und sich von der Beeinflussung der Mutter zu lösen. Gott möchte ihrer Seele gerne beistehen, damit sie endlich sanft aus dem Körper herausschlüpfen kann. Doch ihre Bitten an Gott, sie und ihre Seele vom menschlichen Leben zu erlösen, haben keine Herzensresonanz, und deshalb kommen die Impulse bei Gott in der himmlischen Urzentralsonne nicht an und auch nicht in ihrem seelischen Herzen, dem Wesenskern der Seele. Diese große Tragik geschieht jeden Augenblick bei gläubigen Menschen, die ihr seelisches Herz noch nicht zu hohem Schwingen durch herzliche Verinnerlichung und gelebte Herzlichkeit gebracht haben. Wenn der gläubige Mensch Gott nur aus dem Verstand, einpolig, anspricht bzw. mit ihm eine Zwiesprache hält, wie soll dabei der innere Wesenskern, das Herz der Seele in eine hohe Schwingung kommen bzw. in eine hohe energetische, zweipolige Vibration gelangen, die nötig wäre, damit sie Gott wahrnehmen kann. Wahrlich, wenn der Mensch immer wieder sein gewohntes Gebetsritual anwendet und nur aus dem Verstand niedrig schwingende Worte oder Gedanken bei der Zwiesprache mit dem Gottesgeist gebraucht, kommen seine energetischen Aussendungen nicht über die irdische Atmosphäre hinaus und auch nicht im seelischen Wesenskern an. Sie bleiben in den vorhandenen einpoligen Energiefeldern hängen. Das Ergebnis davon ist, dass seine Bitten nicht beim Gottesgeist ankommen und er keine Maßnahmen für den Sterbevorgang des Menschen und die Trennung der Seele vom Körper einleiten kann. Bitte macht euch Gedanken darüber, denn dies betrifft auch euch. Kein Mensch bleibt ewiglich auf der Erde zurück, das heißt, für jede Seele im menschlichen Kleid kommt einmal die Stunde und der Augenblick, wo sie sich von ihm trennen muss, und dann kommt es auf sie an ob sie durch ihren Menschen die Herzlichkeit gelebt hat oder nicht. Wenn nicht, dann ist ihr seelisches Bewusstsein mit herzenskalten, stolzen Wesenszügen und Verhaltensweisen aus dem menschlichen Verstand überfüllt und das bedeutet, dass ihr seelisches Herz Wesenskern, fast eingefroren ist und sehr niedrig schwingt und keine notwendige Resonanz zur Übermittlung zweipoliger Kräfte für das seelische und menschliche Bewusstsein aufweist. Der Mensch hatte sich lieber im Scheinlicht dieser Welt gesonnt und wollte bei bekannten Menschen Anerkennung haben, und deshalb nahm die Seele seinen Stolz und Hochmut ins Jenseits mit. Dies sind einpolige Negativkräfte, die nun die Seele steuern und sie durch die magnetische Anziehung der Erde nicht für höhere Welten freigeben. Habt ihr keine herzliche Verbindung in eurer Lebenszeit zu Gott in eurer Seele aufgebaut und war eure Begegnung mit Menschen und der Natur nicht herzlich? Dann werdet ihr es im Jenseits schwer haben lichte Welten zu erreichen, da im feinstofflichen Jenseits alles magnetisch wirkt und nur Gleiches von Gleichem angezogen werden kann. Nun, wie lange die Seele der Tochter noch im physischen gebrechlichen Körper verbleiben wird, das liegt letztlich an ihr selbst, denn wenn sie ihr Herz nicht aufschließt und den Gottesgeist mit herzlichen Schwingungen bittet, sie vom Körper zu erlösen, dann muss sie so lange warten bis ihr energieloser Mensch nicht mehr imstande ist zu leben bzw. bis ein lebenswichtiges Organ versagt. Das kann sich aber noch länger hinziehen, weil dem Menschen in eurer Zeit lebensverlängernd die Medikamente verabreicht werden, die bewirken, dass neue Informationen die Gene und Zellen erreichen und sie dazu anregen, lebensverlängernd die Maßnahmen im Körper vorzunehmen. Aus himmlischer Sicht trifft dies bei der Tochter hohen Alters zu, die selbst nicht mehr leben möchte weil sie durch ihre Energielosigkeit und ihren altersschwachen Körper große Schmerzen zu ertragen hat und deshalb keine Lebensfreude mehr entwickeln kann. Wenn ein Mensch lebensverlängernd die Medikamente einnimmt und dadurch noch ein erträgliches Leben mit einigen freudigen Augenblicken führen kann, dann befürwortet dies der Gottesgeist, weil er immer auf das aufbauende und bewahrende Leben ausgerichtet ist. Doch wenn sich Menschen Stunde um Stunde durch den Tag quälen und ihnen mit Medikamenten, Operationen oder mit sonstigen Heilverfahren nicht mehr geholfen werden kann, dann befürwortet der Gottesgeist aus seinem barmherzigen und versorglichen Herzen für die Schöpfungswesen keine lebensverlängernden Maßnahmen aufbiegen und brechen, damit sich die körperliche Qual nicht noch vergrößert und das Sterben nicht länger hinauszieht. Doch das ist vom Gottesgeist jedem universellen selbstverantwortlichen Wesen freigestellt und es soll selbst bestimmen, was bei ihm zur Lebensverlängerung aus ärztlicher und medikamentöser Sicht geschieht bzw. welchen Heilanwendungen es sich unterziehen will. Nun habt ihr einen Grund von unzähligen erfahren, warum bei einem Menschen hohen Alters und schlimmem Leiden sich die Seele vom Körper nur sehr schwer lösen kann und was Erdgebundenheit für eine unwissende, widerspenstige Seele bedeutet die von Gott und der himmlischen Rückkehr nichts wissen möchte und darum eigenwillig einen Menschen an sich bindet und nicht zulässt, dass seine Seele endlich vom schwer gezeichneten Körper erlöst wird. Fortsetzung im Teil 2